Öffentlichkeit, oder besser gesagt, was ist Öffentlichkeit? Damit beschäftigt sich das folgende Video mit zwei Aspekten, die die neue Öffentlichkeit ausmachen könnten. Nämlich ein niederschwelligerer Zugang in die Arena des Austauschs, wie Anni Walther es nennt, und die Möglichkeit der Vernetzung. Fest steht, digitale Öffentlichkeit ist in einem großen Strukturwandel. Das hat große Bedeutung. Nicht nur für den Journalismus, sondern damit auch für unser aller Wahrnehmung dessen, was öffentlich ist. Was bedeutet denn der Begriff der Öffentlichkeit für Sie? Und wie öffentlich leben Sie? Im ersten Teil haben wir uns mit sozialen Medien beschäftigt, was sie sind und was wir damit tun. Jetzt im zweiten Video möchte ich mit Ihnen den Begriff der Öffentlichkeit klären, bevor wir dann später beide Aspekte zusammenbringen. Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff Öffentlichkeit hören oder öffentlich? Ja, das ist ein Bereich, zu dem alle Zugang haben. Es ist auf jeden Fall äh, nicht privat. Ähm, aber wie kann man den Begriff Öffentlichkeit äh, definieren als Kommunikationswissenschaftlerin oder Soziologe? Ich habe Ihnen hier eine Definition mitgebracht ähm, von Gerhards und Neidhardt, ähm, die das zusammenfasst, ähm, Ja, was so allgemein in der Öffentlichkeitssoziologie ähm, heutzutage unter Öffentlichkeit verstanden wird. Und zwar handelt es sich da um ein Kommunikationssystem, das prinzipiell für alle Mitglieder einer Gesellschaft offen und auf Laienorientierung festgelegt ist. Das heißt, Öffentlichkeit ist eine Sphäre, kann man sich abstrakt vorstellen, zu der jeder, jede in der Gesellschaft ähm, Zugang hat. Und wir besprechen und diskutieren dort Themen und Anliegen von allgemeinem Interesse. Es gibt ein Modell oder auch eine Metapher in der Öffentlichkeitssoziologie, die sehr einflussreich geworden ist, um Öffentlichkeit zu modellieren. Und das sind die Arena-Modelle. Und ähm, in der Tradition dieser Modelle wird Öffentlichkeit ähm, als Forum verstanden, beziehungsweise eine Arena. Sie können sich das Bild einer alten römischen äh, Arena in Erinnerung rufen. Und in dieser Arena konkurrieren verschiedene gesellschaftliche SprecherInnen und Sprecher um die Aufmerksamkeit des Publikums. Und das Publikum sitzt in dieser Arena auf den Rängen ja, und kann applaudieren, ähm, kann auch das Stadion oder die, das Forum die Arena verlassen, äh, wenn es sich langweilt oder äh, ihm nicht gefällt, was, was es sieht. Und Sie merken, das ist schon eine Vorstellung, die sehr stark der traditionellen, massenmedialen Öffentlichkeit entspricht. Und nach diesem, dieser Öffentlichkeitssoziologie ähm, gelten auch Massenmedien tatsächlich als das größte Forum und die höchste Ebene ähm, traditioneller Öffentlichkeit. Wichtig ähm, bei diesem ARENA-Modell ist auch, äh, dass es Zugänge zu dieser ARENA gibt, ja, und die werden äh, kontrolliert, das heißt, es kann nicht ähm, Unbedingt jeder jetzt in den Arena teil und laut zum Publikum sprechen, sondern ähm, ExpertInnen, äh, JournalistInnen, äh, Medienakteure bestimmen, wer denn jetzt überhaupt ähm, sozusagen auf die Bühne darf ähm, und eine Stimme bekommt, die in der weiten Öffentlichkeit gehört wird. Und wenn Sie jetzt überlegen, was ich eben über soziale Medien gesagt habe, welche Funktionen soziale Medien eigentlich ja, jedem und jeder in der Gesellschaft heute bieten, was sie ermöglichen, dann können Sie sich schon vorstellen, dass dieses traditionelle Modell von Öffentlichkeit, diese Vorstellung der Arena mit äh, sogenannten Gatekeepern, die bestimmen, wer jetzt ähm, da eine laute Stimme bekommt, äh, nicht mehr so ganz passt. Was hat sich ähm, geändert im Vergleich ähm, zur traditionellen massenmedialen Öffentlichkeit? Also diese äh, dieses Arena-Modell passt sehr gut zu einer ähm, Medienöffentlichkeit, wie sie sie vielleicht vom Fernsehen oder von der Zeitung herkennen. ja. Ähm, und sie sagen vielleicht, okay, Öffentlichkeit, das klingt so abstrakt und so weit weg, das ist vielleicht, wenn äh, Armin Wolf in der ZIP 2 mit äh, PolitikerInnen äh, spricht und sie interviewt und diskutiert oder findet vielleicht in, in Talkshows im Fernsehen statt oder äh, wenn sie die Zeitung aufschlagen. Aber ja, wenn Sie jetzt überlegen, was ermöglichen Ihnen soziale Medien, oder es fängt auch schon an, wenn Sie ähm, an Online-Zeitungen denken, vielleicht ein Standard ähm, und äh, das Forum, was Sie dort haben, da können einfach Leserinnen und Leser auch selbst äh, Artikel kommentieren und sich somit in die öffentliche Debatte einschalten. Das heißt, soziale Medien verändern die Struktur, eigentlich der Öffentlichkeit. Ja, wir haben einen äh, ganz tiefgreifenden Strukturwandel der Öffentlichkeit ähm, durch soziale Medien. Wenn Sie nochmal an die Arena denken, ist es so, dass wir jetzt ganz geringe Zugangsschwellen haben äh, zu der Arena. Das heißt, jeder, der im Publikum auf den Rängen sitzt, kann auf einmal in die Arena kommen, auf die Bühne kommen und selber sprechen und ähm, versuchen Gehör zu finden. Wir haben nicht mehr so starke Kapazitätsgrenzen, ja. Also die Zeitung ist irgendwann voll und gedruckt, ähm, aber im Internet gibt es solche Grenzen nicht. Und ähm, Sie kennen das, wenn Sie selber ähm, sich die Accounts ähm, und Ihren Newsfeed auf Ihrer Lieblingsplattform anschauen. Das ist eine endlose Flut an Informationen. Sie können scrollen, ähm, äh, bis Sie müde sind und es äh, findet sich kein Ende. Also wir haben keine Kapazitätsgrenzen. Das heißt, die Arena ist viel, viel offener geworden. Wir haben nicht mehr ähm, äh, diese Zugangskontrolle, diese Rolle der Gatekeeper. Ähm, und dadurch haben wir eine viel größere Zahl und Vielfalt auch ähm, derjenigen, die in der Arena sprechen können. Und wir haben mehr Möglichkeiten, uns tatsächlich zu vernetzen. Also äh, die, die Netzwerke zwischen NutzerInnen werden gerade durch und in sozialen Medien viel sichtbarer. Also wir können sehen, wer folgt wem ähm, und wie bilden sich ähm, da verschiedene Netzwerke. Also Sie sehen, es ist wirklich ein tiefgreifender Strukturwandel der Öffentlichkeit, den wir da erleben. Ähm, und man muss aber dazu sagen, dass die Tatsache, dass ähm, jeder und jede sich an Öffentlichkeit wenden kann über soziale Medien, äh, natürlich nicht bedeutet, dass jeder das tut, und auch nicht, dass jeder ungefähr gleich viel Gehör bekommt. Also noch einmal zusammengefasst, die Offenheit ähm, der öffentlichen Arenen ähm, und auch die Möglichkeiten der Vernetzung, die sie bieten, also gerade über soziale Medien, das sind die zwei wesentlichen Aspekte, die digitalisierte Öffentlichkeiten ausmachen und den Strukturwandel der Öffentlichkeit, den wir gerade erleben. Und in den nächsten beiden Videos schauen wir uns an, was diese Aspekte jetzt konkret für unser digitales Leben bedeuten.